Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche schon eine Veranstaltung durchgeführt, in der wir uns eher mit den Ergebnissen der einzelnen Studien auseinandergesetzt haben. Heute möchten wir uns dagegen mit den Ergebnissen und den sich daraus ableitenden Handlungsempfehlungen auseinandersetzen und den Dialog sowie den Austausch zwischen den einzelnen Studien fördern. Auf unserem Panel heute sind verschiedene Anwendungen. Studienautorinnen und Autoren vertreten, die ich jetzt eingangs ganz kurz vorstellen möchte, bevor ich alle Studienautorinnen und Autoren bitten möchte, ihre Studien noch mal ganz kurz vorzustellen, damit wir auch alle mit sozusagen dem gleichen Wissensstand in die Panel-Diskussion starten können, vor allem für diejenigen, die letzte Woche noch nicht dabei waren. Auf unserem Panel sitzen Funda Seyfeli, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am HISS-Institut für Hochschulentwicklung im Geschäftsbereich Hochschulmanagement. Dort bearbeitet sie Projekte zur Digitalisierung im Hochschulbereich. Außerdem Christiane Arndt, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Bridging an der Technischen Universität Hamburg am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik. Mm. Außerdem Maren Lübcke, sie ist promovierte Soziologin und arbeitet am HIS-Institut für Hochschulentwicklung im Bereich Digitalisierung von Hochschulen. Außerdem sitzt auf unserem Panel Markus Daimann. Ähm, Markus Daimann ist ein habilitierter und digital affiner Bildungswissenschaftler. Er lehrt, forscht und berät zur digitaler Hochschulbildung ähm, und er arbeitet ähm, beim VDI VDE IT in Berlin. Und ähm, last but not least ähm, sind bei uns auf dem Podium Christina Tova und Lavinia Ionica, ähm, die, ähm, die, die die um Support-Studie ähm, auf unserem Panel vertreten, die vom äh, Lutz Görz vom MMB Institut ähm, durchgeführt worden ist. Er kann heute leider nicht dabei sein. Mhm. Ja, dann ähm, möchte ich gerne an die Studienautorinnen und Autoren übergeben, die, ähm, ich bitten möchte, ihre Studie jeweils noch mal ganz kurz ähm, für uns zusammenzufassen. Ähm, ja, am besten starten wir doch in der Reihenfolge, in der ich die ähm, Autorinnen und Autoren auch gerade vorgestellt habe, ähm, von der Sefeli, möchten Sie anfangen? Vielen Dank, sehr gerne. Ja, Wir haben eine Experten befragung zum digitalen Sommersemester 2020 durchgeführt, die EDIS-Studie vom Corona-Shutdown zur Blended University. In unserer EDIS-Studie habe ich mit meinen KollegInnen Klaus Wannemacher und Laura Esser, die heute auch dabei sind, multiperspektivische Befragungen zwischen Juni und August durchgeführt. Wir haben Studierende, Lehrende und Mitarbeitende von Support-Einrichtungen zu unterschiedlichen Themenkomplexen befragt, um ein differenziertes Bild der Reaktion auf die Ausnahmesituation zu entwickeln und damit mittelfristige Auswirkungen der Pandemie auf Studium und Lehre zu identifizieren. Ich möchte Ihnen ein paar kurze Schlaglichter auch noch nennen. Die wohl meistgenannten Vorzüge des digitalen Sommersemesters waren bei den Studierenden vor allem die zeitliche und örtliche Flexibilität, der gestiegene Workload und die damit verbundene Selbstdisziplin stellten hingegen eine große Herausforderung für die Studierenden dar. Gefehlt hat den Studierenden das Campusleben und die Kommunikation mit Kommilitoninnen. Und eine Kritik, die bei EWIS mehrfach deutlich wurde, ist, dass die Studierenden kaum bis gar nicht in die Entscheidungsprozesse eingebunden wurden und eine weitere Kritik war vor allem auch, dass in der Lehre der Transfer klassischer Lehrveranstaltungen ins Netz nicht ausreicht, sondern dass vor allem auch ein didaktisches Konzept notwendig ist. Bei den Lehrenden und Mitarbeitenden von Sporteinrichtungen hingegen ähm, war ganz klar zu erkennen, sie waren stolz auf das Gemeinsam Erreichte in dieser kurzen Zeit, Hingegen plädierten sie dafür, dass die Fähigkeit der Studierenden zum selbstbestimmten Lernen ähm, künftig aktiv weiterentwickelt werden muss und Schwierigkeiten bei den Studierenden, also die Studierenden zu aktivieren wegen der schwarzen Bildschirme. Und was in dieser Gruppe vor allem auch nochmal problematisiert wurde, ist der starke Anstieg der technischen Beschaffungskosten und natürlich auch die, die Dynamik der Vorgaben und Anforderungen, die zu einer Planungsunsicherheit führten. Klar ist, das digitale Semester, wird ein Semester der, war ein Semester der gemeinsamen ähm, Lernprozesse für alle Hochschulangehörigen äh, und mittelfristig und um einen Ausblick auf die Hochschule post Corona könnte es ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer künftigen Blended University werden. Ich möchte kurz noch mal darauf hinweisen, dass der EDIS-Bericht voraussichtlich ähm, ab Ende nächster Woche als Open Access-Publikation in der e-Library des Tektum-Verlags frei zu, zugänglich sein wird. Dankeschön. Ähm, Frau Ahn, können Sie uns Ihre Studie als nächstes kurz vorstellen? Genau, ich mache es etwas kürzer. <lacht> Die Ergebnisse werden jetzt nämlich auch äh, hoffentlich Ende dieser Woche veröffentlicht, also der Bericht. Und zwar haben wir im Bridging eine Zusatzstudie durchgeführt, in der wir interne Befragungen von Lehrern und Studierenden an Hochschulen ausgewertet haben. Das heißt, wir haben festgestellt, dass sehr viele Befragungen direkt an den Hochschulen durchgeführt werden, auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl sozusagen gesamte Hochschulebene, ähm, aber auch auf Fakultätsebene oder sogar ähm, auf äh, Lehrveranstaltungs- oder Studiengangsebene. Und die, da haben wir uns sozusagen die Erkenntnisinteressen und Erkenntnisse angesehen und ich schließe mich meiner Vorrednerin an, eine der wesentlichen Herausforderungen, die auf Studierendenseite beschrieben wurde, war die Selbstorganisation auf jeden Fall und die Unsicherheit bezüglich weiterer Entwicklungen, beispielsweise zu den Regelungen und zwei sehr große Themenbereiche, die sowohl von Lehrenden und Studierenden als Herausforderungen beschrieben wurden, waren die Arbeitslast, aber auch die Kommunikation und Interaktion, die sich so Sowohl auf Lehrveranstaltungen bezieht, das heißt die Kommunikation miteinander und das Feedback, aber auch auf den sozialen Austausch oder die informelle Kommunikation. Dankeschön. Frau Lübcke? Ja, wir haben im Juli eine Befragung, also wir sind Elke Bosse und Astrid Burg. Auch vom HISAE, wir haben im Juli 2020 eine Online-Befragung unter Hochschulleitungen durchgeführt. Und zwar haben wir 368 Leitungen angeschrieben und 104 Antworten bekommen und haben in dieser Befragung relativ breit äh, geschlossen und als auch offen gefragt, und zwar wie das Sommersemester 2020 erlebt worden ist. Was ist quasi Stand Juli geplant für das Wintersemester? Und was wird sozusagen auch an längerfristigen Entwicklungen daraus folgend und daraus antizipiert werden? Und wir sind in dieser Studie dazu gekommen, die Antworten in ähm, fünf Handlungsfelder zu unterteilen, ähm, nämlich technische Infrastruktur, Support- und Servicestruktur, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, Studien- und Prüfungsorganisationen, rechtliche Rahmenbedingungen und digitale Präsenzlehre. Und diese Handlungsfelder sind sozusagen die jenigen Felder gewesen, in denen jetzt hier die größten Herausforderungen bestanden oder auch weiterhin bestehen. Und ähm, dann haben wir eben geschaut, wie quasi sich diese Dreiteilung aus was war, was wird in naher Zukunft oder jetzt passieren, nämlich im aktuellen Wintersemester und was wird davon langfristig bleiben, sich auf alle diese fünf Handlungsfelder äh, widerspiegeln und wiederfinden. Und nur so ein paar vielleicht ganz interessante kursorische Einblicke dazu. Bei den Support- und Serviceangeboten zum Beispiel ist es natürlich so, dass dann Entwicklungsbedarf weiterhin auch angesehen wurde, auch wenn die Hochschulen natürlich auch vorhandene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zurückgreifen konnten im Sommersemester. Es gab teilweise tatsächlich eine personelle Aufstockung dann in diesem. Bereich und es wird für, den, für das Wintersemester dann geplant, das auch punktuell auszubauen und erwartet wird daraus eigentlich auch eine stärkere Verankerung dieser Hochschuldidaktikzentren, der E-Learning-Zentren, der IT-Support-Zentren in der Struktur der Hochschulen, weil es sich als so tragende Elemente in dieser Krise ähm, gezeigt hat, dass da äh, sozusagen in Zukunft ein größerer Einfluss von diesen Zentren aus angesehen wird und es gibt auch teilweise schon Überlegungen strukturell neu zu organisieren. Ähm, was vielleicht noch das brennende Thema natürlich war, war die Studien- und die Prüfungsorganisation. Da wird eigentlich erwartet, dass, also da, oder es hat sich schon gezeigt, dass es eine Flexibilisierung der Prüfungsregelungen gibt, dass es ähm, eine, eine stärkere Vielfalt vielleicht in den Prüfungsformaten sich abzeichnen und vielleicht auch eine Entwicklung hinsichtlich kompetenzorientierter. Prüfung geben wird, um einfach auch aus der Zwickmühle der rechtssicheren Prüfungen rauszukommen. Ähm, genau Für die Lehre an sich zeigt sich eigentlich für die Hochschulleitung, dass man Präsenzlehre als sehr, sehr wertvolle Ressource besser nutzen möchte und können, also nutzen wird. Also dass halt sowohl zwar digitale Lehre Vorteile hat, aber dass halt jetzt erkannt wird, welche unheimliche Wert in der Präsenzlehre steckt und dass man das aber auch didaktisch gezielter einsetzen wird. So vielleicht die ersten kursorischen Einblicke in die Studie. Dankeschön. Herr Daimann? Ich mache es auch etwas kürzer als meine Vorrednerinnen. Also wir haben auch eine Expertinnenbefragung gemacht, da war aber die Flughöhe etwas höher. Da ging es nämlich mehr so um die Hochschule als Ganze. Also wir haben Hochschulverbünde hat mir da auch gefragt, so wie TU9 zum Beispiel oder URS7. Und dann auch geguckt auf die Unterschiede zwischen Universitäten. Die hatten ja etwas Vorlaufzeit, als die Umstellung kam, während die Hochschulen ja mitten im laufenden Betrieb erwischt wurden. Und wir haben das Ganze auch so ein bisschen aufgefasst oder konzipiert, in dem Sinn, dass ja es es am Anfang so eine akute äh, Krisenintervention gab, beziehungsweise davor gab es ja auch so einen Stand, das war dann so die Phase Null, also Stand der Digitalisierung an der Hochschule, wo wir eben die Befragung gemacht haben. Das haben wir versucht, noch mal ganz kurz zu rekonstruieren. Und dann diese akute Krisenintervention eben mit Taskforces und mh, ganz schnellen Kommunikationswegen, schnelle Beschaffung. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen normalisiert, eingewuckelt, man hat ja gerne von dem New Normal gesprochen. Jetzt ist das Schlimmste irgendwie überwunden. Beziehungsweise dann merkt man ja auch, dann so im Hinblick auf Verstetigung, wie geht es weiter. Also die Interviews, die haben wir im Sommer geführt. Jetzt haben wir Herbst und ja, die Hoffnung war ja, dass sich dann irgendwie was tut. Ist glaube ich noch nicht so weit, dass dass die Hochschulen da schon auf dem Weg sind, wo man sagt, man hat irgendwie ein stabiles und tragfähiges Konzept. Aber was, was ich da noch einen Punkt machen würde, war so ein Zitat, was mir dann auch immer im Ohr hängen geblieben ist, es lief erstaunlich gut. Und das schwingt ja so mit, man hat Erwartungen, Erwartung, dass es nicht gut läuft, ne? auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, da kann sich jeder was darunter vorstellen. Aber das lief dann doch gut, das heißt, es gab eine unglaubliche Bereitschaft, das haben ja meine lieben Vorrednerinnen auch schon erwähnt, es gab eine unglaubliche Bereitschaft, da zusammenzuarbeiten. Nur dann kommen dann eben Dinge wie Regularien, Prüfungsrecht, Verordnungen und das Ganze. Also man stößt dann irgendwie an so eine Wand, würde gern, aber es geht nicht. Und ein, ein letzter Punkt wäre dann so als große Baustelle die, Lehr-, die sogenannte Lehrverpflichtungsverordnung. Und da geht es einfach darum, dass wenn ich jetzt digitale Lehre mache und es hat ja, das wurde jetzt auch schon erwähnt, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn ich einfach nur mich abfilme und ins Netz stelle oder irgendwelche PDFs auf Learning Management Systeme stelle, sondern das erfordert wirklich eine grundlegende, gute didaktische Konzeption, was aber auch mit mehr Aufwand verbunden ist. Und genau für diesen Aufwand brauche ich auch eine Anerkennung und eine Anrechnung. Sonst ne, kann man ja auch nachvollziehen, sagen ja, wofür ich da nicht irgendwie bezahlt werde oder wofür ich das nicht irgendwie honoriert bekomme, mache ich auch nicht. Und da wird man dann eben so einen, so einen minimalen Einsatzweg fahren. Und da, da muss man halt hin, dass, dass auch ein Bewusstsein entsteht, es ist was ganz anderes. Auch, auch was jetzt viel diskutiert wird, das ganze Thema Hybrid oder Blended, kann ich nicht einfach sagen, ja, ich mache dann irgendwie eine Online-Sprechstunde oder ich stelle irgendwie was Digitales dazu. Nee, nee, jetzt muss man grundlegend neu konzipieren. Und das ist ein erheblicher Aufwand. Dankeschön. Ich weiß nicht, welche von meinen hfd kolleginnen jetzt kurz die Studie vorstellen möchte. Ich würde das mal eben übernehmen, aber dann muss ich nach der Reihe dann jetzt versuchen, es noch kürzer zu machen. Und zwar haben wir vom Hochschulforum Digitalisierung, das MMB-Institut, beauftragt, Veränderungsprozesse in Supportstrukturen zu beforschen, also Unterstützungsstrukturen für Lehre an deutschen Hochschulen jetzt in der Corona-Krise, und ähm, ich muss dazu sagen, die Auswertungen finden teilweise noch statt. Also die Studie wird voraussichtlich Anfang Januar veröffentlicht. Und ähm, ja, also als Arbeitspapier vom Hochschulforum Digitalisierung. Und ich würde jetzt nur drei ausgewählte Ergebnisse vorstellen. Und zwar äh, erstmal das Thema Kooperation. Ähm, da ähm, ja, ist ein Ergebnis, dass Vernetzungen innerhalb der eigenen Hochschule intensiviert wurden aber nur wenig neue, ja, hochschulübergreifende Kontakte aufgebaut wurden. Also vor allem Landesministerien, Ministerien, Institutionen und Fachgesellschaften spielen da kaum eine Rolle, aber innerhalb der eigenen Hochschule gab es intensivere Zusammenarbeit, Zusammenarbeiten und Kooperationen. Dann äh, das zweite äh, Thema Strategie. Und zwar hat sich die Corona-Pandemie scheinbar als Strategiebeschleuniger in diesem Bereich, also in den Unterstüt Unterstützungsstrukturen, entpuppt. Ähm, also die Planung und Umsetzung von Strategien für Digitalisierung in der Lehre hat sich beschleunigt. Es wurden mehr Akteure involviert und äh, ja, das Thema stieg einfach höher auf der Agenda von den Hochschulen. Das äh, ja, haben viele angekreuzt. Und äh, das Dritte ist das Thema Finanzierung und zwar äh, scheint eine Anschlussfinanzierung der Maßnahmen fraglich. Das haben wir letzte Woche auch noch sehr intensiv und heiß diskutiert. Ähm, das deckt sich scheinbar mit den Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ähm, ja, Viele Personalressourcen und Budgets stehen in ein, zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung, äh, befürchten die Befragten. Und ähm, ja, die Verstetigung ist also fraglich. Das in der Kürze drei ausgewählte Ergebnisse, aber wie gesagt, die Auswertungen sind noch im Gange und ja. Dankeschön. Ähm, ja, bevor wir jetzt in die Paneldiskussion starten, möchte ich ähm, zunächst noch darauf hinweisen, dass wir uns natürlich auch über Fragen aus dem Publikum freuen. Äh, die werden wir im Anschluss an die Paneldiskussion aufgreifen. Ähm, bitte stellen Sie Ihre Frage jederzeit gerne in den Chat. Den haben wir alle im Blick. Bevor wir jetzt in die Paneldiskussion starten, die wir in drei Themenclustern angehen werden, möchte ich gerne noch eine Frage stellen, die ein bisschen auf das große Ganze abzielt. Und ich möchte auch noch mal die Panelisten dafür sensibilisieren, dass wir eine begrenzte Zeit haben. Daher würde ich mich freuen, wenn alle sich gerade bei der Eingangsfrage jetzt noch mal ganz kurz fassen. Was könnte denn Digitalisierung in Zukunft für Hochschulen und die Akteurinnen an den Hochschulen bedeuten, basierend auf dem, was wir jetzt gerade erlebt haben? Wer möchte anfangen? Gerne, Markus. Also ganz kurz gefasst, Digitalisierung ist eine Riesenchance, dass sich die Hochschulen auf ihr Kerngeschäft fokussieren, nämlich das Lernen, also die Lehre oder das Lernen. Also dass man das Lernen konsequent dass man das Lernen konsequent in den Mittelpunkt stellt und äh, ja auch Forschung dazu macht, wie lernen die Studierenden eigentlich. Und diese ganzen neuen Verfahren, neuen Technologien, neuen Medienstütz also führen wir dazu, dass das Lernen in gewisser Weise neu erfunden wird. Frau Hand? Äh, ja genau, also das war ja im Endeffekt auch so eine Frage, mit der wir geendet sind, äh, weil wir in, unsere, also in der Auswertung festgestellt haben, dass die Erfahrung sehr unterschiedlich sind, auch zwischen den Hochschulen, also die, wo die Lehrenden und Studierenden mehr oder weniger Vorerfahrung beispielsweise hatten im digitalen Lehren und Lernen. Und ähm, das ist aus unserer Sicht so eine Frage, die auch jede Hochschule für sich klären sollte, mit den entsprechenden Akteurinnen an den Hochschulen. Und ähm, in der Befragung wurde auch deutlich, also das war sozusagen auch ein bisschen der Grund dafür, dass sehr unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Und jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Erfahrungen im, in so einem Krisensemester, wenn man es mal so will, mit, mit virtueller Lehre, ähm, dass, wenn, wie diese Erfahrungen sich dann auch auswirken auf ein Verständnis von digitaler Lehre. Beispielsweise, wenn man sich anschaut, ähm, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, dass jetzt an der Uni Hamburg eine Petition gestartet wurde, äh, Präsenzlehre umsetzen zu können. Und dass wir sozusagen nicht dort landen, dass Präsenz und Digital äh, sagen, als ähm, ja. Gegenpole dargestellt werden, sondern wie wir es schaffen, diese beiden sinnvoll zu kombinieren. Und wenn etwas deutlich wird, auch in den Befragungen oder in den Erfahrungen, dann ist es ja, wie meine Vorrednerin auch schon gesagt hatte, dass Präsenz einfach sehr wichtig ist, dass es sozusagen auch eine Entdeckung ist von der Bedeutung von Präsenzunterricht, von den persönlichen Beziehungen, dass es nicht nur darum geht, sozusagen zu lehren und zu lernen, sondern dass es auch in so einer Art Beziehungsarbeit ist. Genau, deswegen ist sozusagen die Frage, wie das in den jeweiligen Kontext die Akteurinnen auch aushandeln können. Auch beispielsweise im Kontext der Strategieentwicklung. Ja, vielleicht ergänze ich da ganz schön. Also das fand ich, war auch für uns so eine Erkenntnis, dass alle rechnen eigentlich, oder man fühlt daraus, oder man kann so ein bisschen rauslesen, alle rechnen mit einem Digitalisierungsschub, weil diese Formate doch so gut geklappt haben. Ganz viele, die vorher das nicht gemacht haben, in der Umsetzung sich engagiert haben und es erfolgreich war. Aber gleichzeitig eben auch das Erkennen daran, dass äh, digitalisierte Lehrformate, Lernformate gezielt dort eingesetzt werden sollen, wo sie didaktischen Nutzen haben und auf der anderen Seite Präsenz gezielt dort zum Einsatz kommen soll, wo schwer zu substituieren ist. Also dass man dieses Spannungsverhältnis und diese Zuordnung, was, wann deutlicher erkennt und da auch merkt, das muss man deutlicher nochmal herausarbeiten für die für die jeweilige Lehre. Was ich ganz interessant fand, vielleicht nochmal als Schluss, dass wir selbst, wir haben auch noch einen Hochschultypenvergleich gemacht in unserer Studie und selbst die Kunst- und Musik- und Medienhochschulen, die wahnsinnige Probleme und Umstellungsschwierigkeiten haben, selbst die haben bei fast, selbst da hat fast jeder aber trotzdem eine kleine positive Sache irgendwie finden können, die sie trotzdem beibehalten würden wollen. Also sei es irgendwie ähm, Aufnahmeverfahren in der ersten Runde digital stattfinden zu lassen und nicht äh, in Präsenz oder einen digitalen Raumplaner einzuführen oder eine äh, Online-Sprechstunde. Also selbst bei den Hochschulen, die ganz weit davon entfernt sind und die es wirklich schwierig hatten im Sommersemester, gibt es trotzdem auch noch dieses so immer noch irgendwas Positives, was irgendwie lang lang- oder mittelfristig hängen bleiben soll. Achso, ich habe mich jetzt gar nicht gemeldet. Ja, wer möchte zuerst? Dann mache ich mal. Bitte schön. Ich wollte mich eigentlich nur anschließen, das Ganze nicht als entweder oder eben zu betrachten, sondern sowohl, sowohl als auch. Und da knüpft eben diese Idee der Blended University eben auch an, dass... Eine, ja, eine ausgewogene Mischung, insbesondere was die Studierenden angeht, aus äh, einer Lernerfahrung Lern de auf dem Campus und einer, äh, punktuellen, ähm, digitalen, einem punktuellen digitalen Lernstudium, also vielleicht noch ergänzend zu dem, was ohnehin schon gesagt wurde. Ich schließe mich da an. Ich würde gerne die Perspektive ein bisschen wechseln zu den Supporteinrichtungen. Das sind die Unterstützungseinrichtungen für Digitalisierung in Studium und Lehre. Wenn ich jetzt aus den Befunden der Studie überlege, was das für die Zukunft bedeuten könnte, ist für mich relativ deutlich, dass diese Strukturen, die es zum Teil in Hochschulen gibt, tatsächlich neu zu überdenken sind. Die Unterstützungsstrukturen sind zum Teil unterfinanziert. Das Personal in den Strukturen wird in den nächsten Monaten massiv reduziert sein. Und die Strukturen haben tatsächlich Sorgen, wie sie Digitalisierung, Studium und Lehre in der Zukunft gestalten werden. Und das sind die Einrichtungen, die dafür zuständig sind, dass Lernplattformen funktionieren, Software funktioniert. Schulungen, Qualifizierungen, Beratungen und alles äh, angeboten wird. Von daher ähm, ähm, ist das jetzt so meine Erkenntnis, dass die Supportstrukturen tatsächlich äh, eine, eine neue Organisation in anderen Formaten braucht. Und die vor allem immer schon mit dieser, mit diesem, mit dieser unsteten Arbeitsweise konfrontiert waren also da war immer schon qualitätsmarkt lehre mal für ein paar jahre und dann wieder das für ein paar jahre also ist für die nämlich nichts neues jetzt gerade aber es fällt natürlich jetzt allen auf die füße ja vielen dank für die rückmeldung dann würde ich mich einmal einschalten und wir würden gerne übergehen zum ersten themenblock nach der Eingangsfrage und dabei würden wir gerne mit Ihnen diskutieren über Entscheidungsprozesse und Kommunikationsstrukturen an Hochschulen. Die Frage, die uns interessiert, wäre zunächst erstmal, welche Learnings ergeben sich aus dem Krisenmanagement und der Krisenkommunikation für die regulären Governance-Strukturen an den Hochschulen? Also für Prozesse wie Entscheidung, Partizipation, und Kommunikation, was, was wären das für Effekte, die man hier vielleicht nennen könnte, aus Sicht der unterschiedlichen Studien? Wer mag, mag sich dazu äußern? Soll ich gleich mal machen? Also weil das ist einfach eine Kernfrage in unserer Hochschulleitungsbefragung gewesen. Ähm, ganz offensichtlich ist, äh, das würde ich auch darunter subsumieren, ähm, wird das quasi... Ähm, Risikomanagement der Hochschulen in der Richtung professionalisiert, dass auch irgendwie quasi Strukturen und Entscheidungsgremien, wie eben diese angesprochenen Taskforces, institutionalisiert werden. Dass, wenn die nächste Pandemie kommt, man da schneller auf quasi etablierte Sachen zurückgreifen kann. Also das wird quasi weiter ausgebaut oder neu aufgebaut für Hochschulen, die das noch nicht so stark haben. Dann fand ich eine interessante Sache, dass die quasi ein ganz einfacher Faktor der mit mitunter rüber gekommen ist, dass die Digitalisierung von Gremiensitzungen also zu einer höheren äh, Beteiligungsquote geführt hat und dadurch zu besseren Abstimmungsergebnissen äh, geführt hat, weil halt quasi Entscheidungen auf breitere Basis getroffen werden konnten. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich weitergeführt werden und perspektivisch wird dann auch an das angeknüpft, ähm, was eben gerade auch gesagt worden ist, das soll auch quasi eher in die Kommunikation nach außen getragen werden, weil das ist tatsächlich das, was passiert ist. Man hat für diese Ad-Hoc-Krisenbewältigung sehr stark nach innen geschaut, aber nicht nach außen. Und das wird quasi sozusagen angedeutet, dass das quasi reflektiert wird und weiter stärker in Richtung irgendwie bessere Abstimmung auch mit Akteuren außerhalb der eigenen Hochschule geschehen soll. Ja, danke schön. Ich nehme eine Wortmeldung bei Christiane Arndt war. Gerne. So, jetzt. <lacht> ähm, jetzt. Ich muss immer ein bisschen versuchen, das zu trennen und in dem Fall kann ich das nicht so richtig, weil in Bridging haben wir uns ja äh, schon seit 2018, sagen mit dem Transfer digitaler Hochschulbildungskonzepte bildungskonzepte Fachdisziplin beschäftigt und da spielte natürlich Kommunikation auch eine, Unfassbar große Rolle, weil natürlich auch das Wissen über bestimmte Angebote, das Wissen über bestimmte Entwicklungen, das Wissen darüber, was meine Kolleginnen an der Hochschule beispielsweise tun, sozusagen nicht immer ausgeprägt war. Also, wenn man sich das anschaut, die unterschiedlichen Organisationseinheiten, die jetzt nicht unbedingt viel miteinander kommuniziert haben, wo auch nicht immer klar war, was passiert eigentlich gerade in der Hochschule mit den verschiedenen Projekten und so weiter. Und was man sozusagen als Rahmen von den Befragungen auch, die wir untersucht haben, sehen kann, ist einfach, Sozusagen, wie sehr versucht wurde, die Informationen so transparent wie möglich darzustellen, dass alle sozusagen Zugriff darauf haben, dass sehr viele ähm, Erfahrungsberichte von Lehrenden und Studierenden ähm, auf den Hochschulseiten geteilt wurden. Das heißt, es wurden ähm, sozusagen Kanäle eingerichtet, wo man sozusagen kontinuierlich auch informiert wurde oder Newsletter eingeführt und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, es war, war aus dieser dieser sozusagen Blick dieser nach innen, der für uns schon wieder interessanter ist, ähm, der, hat, der hat, glaube ich, eine große Veränderung jetzt im Sommersemester bewirkt. Also in Bezug auf, okay, wer muss jetzt eigentlich erreicht werden und wie erreiche ich diese Person und wie kommt das, was ich kommunizieren möchte, auch tatsächlich an. Also da sehen wir doch schon eine, eine stärkere Strukturierung der ähm, organisationsbezogenen Kommunikation. Und auch viele Überlegungen, wie die zukünftig anders organisiert werden kann. Also das, das ist also aus unserer Sicht eine sehr spannende Entwicklung, die sozusagen für die Hochschule als Organisation Auswirkungen haben könnte aus unserer Sicht. Und nochmal zu den Entscheidungsstrukturen spezifisch, das weiß ich ja, das wurde in einer Studie auch näher untersucht, die Einrichtung beispielsweise von, von strategischen Arbeitskreisen, die auch oft beteiligt waren an den Konzeptionen von den Befragungen an den Hochschulen. Und das ist auch nochmal eine spannende Entwicklung, sozusagen inwiefern können solche Arbeitskreise auch perspektivisch dazu beitragen, sozusagen Digitalisierung sozusagen in einem Kreis von ExpertInnen, aber unter Einbeziehung aller AkteurInnen ähm, auch sozusagen nachhaltig zu gestalten und auch dafür zu sorgen, dass bestimmte wichtige Informationen gebündelt werden. Also das ähm, ist aus unserer Sicht eine ganz spannende Entwicklung. Ja, vielen Dank. Wer mag äh, anknüpfen? Ja. Markus Daimann, sehr gern. Ich wollte noch mal einen Punkt machen, nämlich, dass man, also es gilt ja nicht nur für dieses Thema jetzt Kommunikation und Entscheidung, sondern auch für Lehre oder Didaktik, nämlich, dass man auch genau hinschauen muss, was man jetzt wie aus der Krise lernt, weil es ja doch eine, der Name schon sagt, eine Krisensituation, eine einmalige eine Notsituation äh, war. Und da ist, ist mir halt noch so bewusst aus, aus meiner Studie, dass ihm gesagt wurde, dass ganz schnell viel gemacht wurde, um diese also mit Taskforces, um überhaupt äh, mal Bescheid zu wissen, wie, wie geht es jetzt weiter, wie sieht der nächste Tag aus, die nächste Woche. Also Planungssicherheit, aber in, auch, verkürzt auch einen sehr, sehr engen Zeithorizont. Also man ist da immer auf Sicht gefahren, dieses es ja. Und das aber auch äh, gleichzeitig kritisiert wurde, dass äh, das nicht immer transparent war, dass äh, manchmal auch Informationen, also gerade von der Politik so Landespolitik, dass es dann zu spät kam oder, oder ähm, ja, nicht gut abgestimmt war. Und das wäre vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, ähm, wir müssen gucken, was können wir daraus lernen, weil ähm, das ist ja immer auch nur begrenzt. Also, ja, also begrenzt möglich so Kommunikation. Und wir sind ja alles schon sehr überlastet mit E-Mail und was weiß ich, was es da noch für Kommunikationskanäle gibt, die jeder so hat, Messenger-Dienste und so weiter, dass man, dass man da auch gucken muss, ja, was, was ist denn sinnvollerweise überhaupt leistbar? Ne? Aber vielleicht, also diese Strukturen, dass es darum geht, um mehr Beteiligung, um mehr Partizipation, ist ja schon klar, aber das Ganze hat ja auch irgendwann seine, seine Grenzen. Also deswegen, also ein Aspekt war, den ich machen wollte, um es mal zusammenzufassen, Krisenkommunikation. Das das war schon bemerkenswert, was da innerhalb kürzester Zeit möglich war, aber auch unter wahnsinnigen Aufwand, dass die Leute dann eben bis tief in die Nacht gearbeitet haben. Und der andere Punkt ist so, was können wir daraus lernen, dass es dann doch immer seine Grenzen hat. Also, dass man vorsichtig sein muss, um sich nicht von, also zu, zu stark zu überfordern mit dem Thema. Ne? Will aber nicht heißen, dass man so weitermachen sollte wie bisher, sondern schon irgendwie das neue Denken. Dankeschön, Markus. Ja, wie verhält sich es mit den Einschätzungen aus der HFD-MMW-Studie und aus der EDIS-Studie? Also ich kann vielleicht zu den Entscheidungsprozessen, ich weiß nicht, ob das jetzt genau ähm, an meine Vorredner auch anknüpft, aber ähm, da wurde vor allem bei den Studierenden, ähm, wie auch eingangs ähm, erwähnt, die Kritik geäußert, dass äh, Studierende in diese Entscheidungsprozesse gar nicht eingebunden äh, wurden. Und da der Wunsch besteht, insbesondere StudierendenvertreterInnen dann auch äh, künftig ähm, in diese Prozesse mit einzubinden, und, ähm, und vielleicht auch nochmal, um eine Verbindung äh, zum Workshop letzte Woche zu, ähm, ähm, herzustellen, da kam äh, auch, äh, Markus, äh, zu dem Punkt, was du auch gerade sagtest, insbesondere auch der äh, Wunsch in diesem Kontext auf mehr Transparenz und weniger, äh, hidden, weniger Hidden Agenda und ähm, ja, eine äh, offene, Offenheit und Ehrlichkeit in diesem Kontext. Genau. Danke sehr. Ja, gibt es wohl genau. Ich glaube, Genau, berührt es ja vor allem, also das Thema Strategie, das hatte ich ja eben schon mal kurz gesagt, dass es ähm, schon als Beschleuniger gesehen wird, also äh, dass die Corona-Pandemie als Beschleuniger für strategische Prozesse gesehen wurde, aber das war auch so die einzige Frage dazu in unserem Fragebogen. Lavinia, oder fällt dir noch eine andere ein? Weil ich meine, das war jetzt nicht so primär, dass das äh, abgefragt wurde wurde nicht primär abgefragt, aber was vielleicht ein bisschen dran anknüpft, aber das hattest du auch schon erwähnt vorhin, dass es unterschiedliche Taskforce gegeben hat. Das haben wir gefragt. Wir haben erfahren, dass in sehr hohem Prozentsatz wurden diese Taskforce eingeführt, die aber nicht weiterhin bestehen bleiben werden. So ist die Einschätzung der Teilnehmenden. Das ist ungefähr alles. Uh, Dankeschön. Dann würde ich direkt an Linda ja, übergeben. Ja, danke. Ähm, ja, ich möchte dann gerne in die, die zweite Frage des Themenblocks aufwerfen. Ähm, bietet die Krise Chancen für die Hochschulgovernance und kann sie zum Reformkatalysator beispielsweise werden? Und ähm, ich fand, das klang bei manchen Antworten ein bisschen raus. Also ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, das Thema Online-Gremien-Sitzung. Wenn einer der Studienautorinnen und Autoren die Frage jetzt spontan bejahen würde, dann würden wir uns in der Runde sicherlich auch noch alle freuen, wenn konkrete Handlungsempfehlungen in die Richtung abgeleitet werden können. Ja, wer möchte starten? Ich sehe, alle brauchen einen Moment zu überlegen. Ich, ich starte mal mit etwas ganz Wagen und wenig Konkreten. Also ähm, ich glaube eigentlich im Moment in diesem, in dem Sinne, was jetzt angestoßen wurde, ist der Begriff der Hochschul, also ist Hochschul Governance noch zu groß. Und ähm, eine Umstellung von ähm, Gremienmeeting von Präsenz auf virtuell, finde ich, ist, ähm, würde ich noch nicht unter eine Governance-Umstellung. Fassen. Ich glaube, eine, eine, eine, eine wirklich Umstellung kommt dann ins Spiel, wenn auch andere politische Rahmenbedingungen zum Beispiel eingezogen werden, wenn irgendwie Debutatsanrechnungen für Online-Lehre, für Lehre allgemein anfangen, sich zu verändern, wenn es tatsächlich eine ähm, Reformation im strukturellen Gefüge geben wird, wo halt zum Beispiel diese Support-Einrichtungen eine wesentlichere ähm, Stellung in der Organisation Hochschule einnehmen, wo da stärker personell aufgestockt wird, dass auch die, der, der Einfluss größer wird. Ähm, aber das sind alles so Sachen, die wirklich irgendwie im Moment quasi nur angedeutet sind und irgendwie eher so im, ähm, finde ich, so ein bisschen eher so im Sinne von wünsch dir was. Also wir bräuchten aber und dann müsste man und eigentlich sollte man aber noch nicht wirklich irgendwie konkret und greifbar wird. Oder auch irgendwie das ganze Thema rechtliche Rahmenbedingungen für äh, Veränderungen in den Prüfungen und äh, mehr Vielfalt in den Prüfungsformaten und solche Sachen. Das ist, glaube ich, alles noch zu vage, als dass man da wirklich von einer Neuorganisation oder Reorganisation der Governance von Hochschulen sprechen kann. Das wäre so meine Einschätzung. Nicht wirklich hilfreich. Markus Deimann meldet sich. Ja, ich würde äh, da machen zu 100 Prozent zustimmen. Also ich, das, das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil ich habe das auch so wahrgenommen, äh, nämlich das Hochschulen, also es kommt eher auf die Kultur an, dass Hochschulen, die jetzt schon gut unterwegs waren, die hatten es dann auch viel leichter. Na, ich erinnere mich da an, an Fälle, die mir berichtet wurden, wo die sagen, wir sind da, bei denen ist alles gut gelaufen und wenn man sich dann verge also vergegenwärtigt, dass die schon eine äh, längere Entwicklungsgeschichte haben mit E-Learning und auch was damit zu tun hat, so auch im Umdenken ähm, von was dann hingeht zu auch Prozessen und Entscheidungsstrukturen. Ich will jetzt auch nicht von Governance reden, weil ich glaube, das ist wirklich noch zu weit. Aber was interessant ist, eben zu gucken, was, äh, also wurde es eben gut zusammenspielt, dass Hochschulen dass sich auf den Weg gemacht haben und gesagt, ja, das haben wir alles gut hingekriegt, bis auf die Prüfung, weil da braucht es eben äh, von, von den Ländern dann eben Vorgaben, gab es ja dann eben auch in Bayern zum Beispiel. Dass sie sagen, hier, wir machen jetzt irgendeine Verordnung und äh, das ganze Thema dann online prüfung machen wir, also schaffen wir neue Rahmenbedingungen. Aber sonst ist eher so das Thema auch ähm, Kultur. Also wie, wie versteht man äh, das ganze Digita die digitale Lehre innerhalb auch der Hochschule? Und was, was bedeutet das? Und da gibt es ja auch wahnsinnige Unterschiede. Deswegen ist auch immer wichtig, davor zu gucken, also wie sah der Stand vorher aus, was ist da passiert, das war ja auch bei, bei Klaus Wannermacher in der Studie oder hat er ja letzte Woche bei, bei unserer Veranstaltung nochmal schön gezeigt auf der Folie die ganzen seit den 90er Jahren die ganzen Entwicklungen ne? und das macht ja was mit der Hochschule, mit der Kultur. Gibt es noch weitere Punkte von den anderen Studienautorinnen und Autoren? Das ist scheinbar nicht der Fall. <lacht> ja, auch ähm, kein Problem, wenn die Frage nicht zu allen Studien passt. Das kann vorkommen. Ähm, ach doch, ich sehe eine reine Meldung, gerne. Das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig, aber es könnte schon ein bisschen dazu passen. Wir haben nämlich gefragt, wie die Unterstützungsstruktur, Ihr Qualifizierungsprogramme, ihre Zertifikatsprogramme, was damit passiert ist und ob Sie sie digitalisiert haben oder wie es vor, wie Sie vorgegangen sind, und digital erstellt haben. Ganz wenig Fällen das Programm aus. Und das ähm, ungefähr 50 Prozent haben aber auch angegeben, dass sie ihr Zertifikatsprogramm überarbeiten müssen. Ähm, das zeigt, dass es eventuell auch zukünftig äh, andere Strukturen geben wird, auch für Zertifikatsprogramme ähm, in, in, an den Hochschulen. Der Ton war leider nicht so ganz ideal, zumindest bei mir, aber ich glaube, das meiste konnte man verstehen. Ich hoffe, das ähm, sehen alle anderen auch so. Ähm, ja, damit äh, würden wir den ersten Themen Cluster Entscheidungsprozesse und Kommunikation gerne abschließen und ich würde dann an Klaus Wannemacher übergeben. Ja, danke sehr. Damit würden wir gerne zum nächsten äh, Vlog kommen und uns äh, unterhalten mit Ihnen gern über Infrastrukturen und Serviceangebote an den Hochschulen in den Digitalsemestern. Wir haben ja in der letzten Woche Mittwoch schon sehr gut sehen können, dass es da wirklich ein sehr ausgeprägtes Interesse auch der Teilnehmenden gegeben hat. Von daher sind wir auch heute gespannt ähm, auf äh, Einschätzungen, die es zu diesem Bereich gibt. Unsere erste Frage äh, ist, was zeigte sich im Hinblick auf die, technischen, die technische Ausstattung und Infrastruktur im vergangenen Semester? Welche zentralen Bedarfe gibt es, die noch nicht oder vielleicht noch nicht ausreichend gedeckt sind, wo sich also noch was tun sollte? Wer kann uns davon berichten und entsprechende Eindrücke wiedergeben? Ich sehe eine Wortmeldung bei Funda. Viel ja, das äh, zeigte sich, finde ich, auch bei unserer EDI-Studie ganz gut. Die haben ja auch Mitarbeitende von Sporteinrichtungen befragt und ähm, klar war, dass ähm, die, die Ad hoc Maßnahmen natürlich funktioniert haben, aber die äh, Nachteile dieser Ad hoc Maßnahmen waren eben, dass es ähm, an einer einheitlichen und gemeinsamen Strategie zur Gestaltung und Etablierung von Standards ähm, fehlte. Und Maren, du hast ja auch schon gesagt, dass ähm, also es kam auch bei uns raus, dass es nicht nur darum geht, eben diese technische Ausstattung zu verbessern, sondern eben, dass es auch schon diese äh, die, die, die, die dauerhaften Stellen für diese Support-Einrichtungen, also dass es auch schon geschaffen wurde, aber eben auch, äh, das kam bei EDIS dann auch raus, dass der Wunsch, in und, äh, zum einen natürlich der Wunsch, aber auch die Notwendigkeit besteht, diese äh, die, die dauerhaften Stellen für die support zu sch sch schaffen und damit eben auch diese enge Verflechtung von, von didaktischen Konzepten und technischen Lösungen ähm, zu gewährleisten. Das waren so die ähm, Ergebnisse von der edis studie unter anderem. Danke sehr. Gibt es dazu weitere Fortbildungen? Ähm, wir haben in der support noch nochmal gefragt, ähm, äh, welche die... Äh, drei wichtigsten Ad-Hoc-Maßnahmen waren, die Support-Einrichtungen äh, umgesetzt haben. Und das war wirklich sehr interessant. Wir haben insgesamt 306 Antworten äh, bekommen. Und äh, die beziehen sich natürlich äh, stark auch auf Technik, Beschaffung, Installation. Ähm, auf den ersten Platz ist natürlich die Zoom-Einschaffung. Äh, aber wir haben auch Unterstützung der Lehre. Da sind äh, so Sachen wie Online-Seminaren, Webinaren wichtig. Ähm, wir haben äh, die Kompetenzerweiterung war auch wichtig für Lehrende und ähm, dann fallen noch so ein bisschen so sowas wie ähm, Serviceleistungen, sonstige wie Semesterapparate und Ausleihe und aber auch administrative Maßnahmen wie äh, System, die Online-Ausleihe nochmal und die Bereitstellung von Büchern. Genau. So viel dazu. Okay. Vielen Dank. Eben gab es auch von Christiane Arndt eine Wortmeldung. Genau. Also äh, bei den Befragungen an Hochschulen äh, konnte man das ganz gut trennen, weil da ging es einmal um die technische Ausstattung, die sozusagen vor allem Studierende hatten, äh, und andererseits um die technischen Infrastrukturen, äh, die genutzt wurden oder vorhanden waren. Und bei der technischen Ausstattung äh, ging es auch darum, sozusagen die Studierenden, die jetzt äh, nicht über optimale technische Ausstattung äh, verfügen, und die Mehrheit hat sozusagen angegeben, dass sie darüber verfügen, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein, ein geringer Teil von, Lehrenden, äh, von Studierenden, aber teilweise auch Lehrenden, die das sozusagen ähm, auch ähm, sich neue Dinge anschaffen mussten oder deren Rechner veraltet waren. Das heißt, man darf die Kosten, die dann auch auf die einzelnen Personen bei solchen Themen wie digitaler Lehre oder Lernen auch nicht unterschätzen. Und was anderes, was wahrscheinlich in anderen Studien auch so ähnlich war, ist halt auch immer noch die Netzabdeckung, die teilweise, also auch nicht für einen großen Teil, aber teilweise doch starke Probleme bereitet. Und hinsichtlich der Infrastrukturen, da wurde deutlich, dass es halt sozusagen große Player gibt wie diese Videokonferenzsysteme und die Lernmanagementsysteme. Also Lernmanagementsysteme, ähm, solange sie schon äh, sozusagen eingeführt wurden in den Hochschulen, sind definitiv ähm, etabliert und ähm, sind, werden auch von den Studierenden sozusagen geschätzt als zentrale Anlaufstelle, würde ich es mal so nennen. Das bei den Studierenden war das sehr stark auch äh, so ein Orientierungswunsch ähm, aufgrund auch der Vielfalt teilweise an eingesetzten Tools ähm, durch die Lehrenden, die natürlich alle unterschiedliche, ähm, sagen wir mal, Wünsche oder äh, auch äh, Erfahrungen mit bestimmten Tools hatten. Das heißt, da ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen diesen zentralen Angeboten oder Tools, die vorgehalten werden von Hochschulen und aber auch individuellen Bedarfen, die auch fachspezifisch beispielsweise sein können, was dann sozusagen auch von den Hochschulen mitgetragen wird, beispielsweise wenn es um Lizenzen geht für bestimmte Programme, für Umfragen oder genau fachspezifische Programme. Das heißt, da das, glaube ich, muss man immer gut austarieren, was jetzt sozusagen breit angeboten wird und was da trotzdem auch individuellen Bedarfen entgegenkommt. Danke. Wie sieht es in den beiden weiteren Spielchen aus? Gibt es da auch besondere oder geplante Einschätzungen zu den Infrastrukturen? Markus? Ja, ähm, ich würde noch mal auf den Punkt hinweisen dezentral vernetzte Infrastrukturen. Also ich hatte ja auch mit Menschen gesprochen, die von so Landesinitiativen. Also wir haben ja auch versucht, die Bundesländer möglichst alle zu erfassen. Also auch wo es sowas wie eine E-Learning-Landesinitiative gibt. Die gibt es ja nicht in allen Bundesländern, aber da, wo sie gibt, haben wir die versucht mit aufzunehmen. Und da ist ja einerseits ein ganz tolle Angebote sind da, also was auch Inhalte betrifft oder also, Materialien oder, oder Schulungsangebote. Aber dann, wenn man geguckt hat in der Krise selbst, dann hat es kaum eine Rolle gespielt. Also weil ein Fokus von uns war ja eben auch diese Hochschulverbünde und bestehende Netzwerke. Und ich habe dann im Interview immer versucht, dahin da ja, was war denn die Rolle des Netzwerks. Weil es ging dann immer mehr um die eigene Hochschule, an der die Person tätig war und dass man eben sehr mit sich selbst beschäftigt war, weil es ja klar ist, man muss ja irgendwie gucken, dass man durch die Krise kommt. Aber da liegt halt noch ein unheimlicher Schatz, also beziehungsweise der, kann, der Schatz kann so viel größer werden, indem man eben diese, diese, dieses Thema, also auch so was wie, wie IT-Infrastruktur oder so also ein digitales Ökosystem, also das als Ökosystem denkt. Nicht ne? jede Hochschule muss das Gleiche machen. Natürlich brauchen man eine Grundausstattung wie Zoom und sowas. Aber gewisse Dinge, gerade was so Lernmaterialien und am besten noch mit OER, also mit offenen Lizenzen versehen. Ne? Da gibt es ja Ansätze wie Landesportale in Niedersachsen oder NRW. Ne? Aber das ist, an, ist noch nicht äh, richtig angekommen. Das war so mein Eindruck. Ne? Das Thema ist da, wird auch von Akteuren. Äh, Christiano, du willst erwidern. <lacht> ja, aber mein Eindruck war, das es noch nicht so angekommen. Direkt dazu. Genau, also ich wollte nur vielleicht ein bisschen differenzieren, weil ich denke schon in Rheinland-Pfalz waren jetzt nicht so viele Befragungen, aber sozusagen aus der Erfahrung heraus, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Sachsen, gibt es ja sozusagen ein zentrales Lernmanagementsystem. Und ich denke schon, also insbesondere in Sachsen, da waren ja verschiedene Befragungen dabei, dass die sehr intensiv benutzt wurden. Das werden sie auch schon seit Jahren, weil sie das nämlich als Vorteil erkannt haben dass sozusagen nicht jede Hochschule unbedingt, die haben trotzdem noch parallele systeme keine Frage. Aber dass es sozusagen auch als Vorteil erkannt wird, sozusagen eine zentrale Infrastruktur zu haben, die dann auch verknüpft werden kann mit anderen Anwendungen, beispielsweise mit Big Blue Button. Das sieht man ja in beiden Bundesländern, dass das ganz gut funktioniert, dann auch virtuelle Klassenräume umgesetzt werden können. Also da denke ich schon, dass da auf das sehr stark zurückgegriffen wurde. Und in einer Befragung wurde sogar von Studierenden der Wunsch geäußert, dass sozusagen alles zentral in äh, Opal äh, beispielsweise stattfindet, weil sie sich damit auskennen. Ähm, also da kann man schon sagen, dass es sehr etabliert und auch ähm, verbreitet und äh, anerkannt ist. Und ähm, jetzt hinsichtlich Lernangeboten, beispielsweise wie es an der virtuellen äh, Hochschule in Bayern äh, gab, da ähm, konnte man jetzt in den Befragungen auch nichts äh, sehen, aber ähm, die wurden ja auch vorher schon sehr stark genutzt. Und da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass äh, auf die Angebote auch wesentlich mehr zurückgegriffen wurde, die dort vorliegen, weil sie ja auch sehr fachbezogen sind. Ähm, also von daher, glaube ich, muss man differenzieren, was die äh, jeweiligen Landesinitiativen sozusagen auch inhaltlich oder äh, strategisch strukturell auch entwickelt haben und anbieten. Und das ist, glaube ich, nicht immer unbedingt erkennbar, weil es schon fast selbstverständlich ist. Das wollte ich. Nur noch ergänzt. Okay. Maren, gern. Ähm, ja, ich, vielleicht nochmal, wir haben genau diesen Punkt tatsächlich befragt und zwar haben wir gefragt, wie wichtig waren Ihnen äh, bestimmte Ressourcen äh, in der Entscheidungsfindung für das kommende Wintersemester und da spielten tatsächlich die ganzen Landesinitiativen, aber auch das HFD und so eine eher geringe Rolle. Das muss man tatsächlich sagen. Also, von allen Quellen, Ressourcen, wie man das jetzt auch nennt, war der Bereich eigentlich derjenige, der am wenigsten in die Entscheidungsfindung, in die Abstimmung mit zur, zur Abwägung mit einbezogen war. Es spielte schon eine Rolle, aber die geringste. Vielleicht für das hfd wir haben natürlich diese Hochschultypen verglichen. Und ganz interessant war, dass tatsächlich es das einen signifikanten Unterschied beim auf sowas wie Digitalverbünde zwischen Universitäten und Fachhochschulen gab. Also die Universitäten nutzen diese Netzwerke stärker als die Fachhochschulen, so zumindest aus unserer Befragung heraus. Das fand ich ganz interessant. Und insgesamt für die grundlegende Infrastruktur ist es einfach das, spielt das einfach eine Rolle, woher die kommen. Und diejenigen, die wirklich sich sozusagen nur noch um den Bandbreitenausbau kümmern müssen, sind halt deutlich besser gestartet als ähm, die Kunst- und Medienhochschulen, die überhaupt erstmal quasi Tools finden mussten und herausfinden musste, wie man sowas macht. So, für die war das auch ein enorm, also wirklich ein, ist das infrastrukturell auch jetzt immer noch eine riesige Hürde, da überhaupt sowas wie ansatzweise Digitalisierung in den Gang zu bringen. Und ich glaube, das war für den größten Teil der Hochschulen nicht mehr das Problem. Ich Dankeschön. Danke, Ja, danke. Um den Themenblock abzuschließen, die Frage, was braucht es denn, also beispielsweise von der Hochschule, der Hochschulleitung oder auch der Politik, um das aktuelle digitale oder hybride Semester oder auch weitere Semester erfolgreich zu meistern? Ja, von der MMB oder HFD-Studie ähm, ist natürlich wieder das Thema Finanzierung da ganz weit vorne. Ähm, wir haben natürlich jetzt die Frage konkret nicht so gestellt, aber natürlich ähm, wie wurden die Ad hoc-Maßnahmen finanziert? Und da ist natürlich ein riesengroßer Anteil wirklich Sondermittel, äh, entweder vom Land oder vom ja Sonder, ein Sonderetat von der Hochschule. Was natürlich nur jetzt zur Verfügung steht, wie eben schon mal gesagt. Also was nicht oder was nicht gesehen wird, dass es in ein, zwei Jahren noch zur Verfügung steht. Und da ähm, ja, wird einfach erwünscht, äh, eine langfristige Verstetigung sei. Also ich bin jetzt vorsichtig zu sagen, ob das von der Politik oder von der Hochschule kommen muss, weil da kann ja natürlich die Hochschule auch schon mal viel äh, Hausaufgaben machen. Und ähm, Aber genau, also die Frage kam, war auf jeden Fall bei uns und das Thema Finanzierung steht da ganz weit oben. Ja, was ich vielleicht, was ich ganz interessant fand war oder was ich so ein bisschen mitgenommen habe als Hausaufgabe für die Hochschulleitungen, dass sie die Schwierigkeit der Studierenden in diesem Prozess nicht unterschätzen dürfen. Das war so ein bisschen ein Stück weit das, was bei unserer Befragung glaube ich rausgekommen ist, vor allen Dingen, wenn man die Ergebnisse dann kontrastiert mit der EDE-Studie zum Beispiel, dass Studierenden doch deutlich stärkere Unterstützung brauchen, um diesen ständigen Wechsel von äh, Präsenz auf reine Online-Lehre, dann wird eine Hybridlehre irgendwie im Wintersemester äh, versprochen, die dann wieder zurückgenommen wird. Also, weil diese Situation einfach so volatil und so dynamisch ist. So und da brauchen auch die Studierenden stärkere Unterstützungsangebote, um diesen Wechsel, des, ähm, um diesen Wechsel gut hinzubekommen. Und vielleicht auch da direkt anknüpfend auch die Weiterentwicklung der Fähigkeit zum selbstbestimmten Lernen. Das ist auch wichtig. Markus? Genau, also dieses selbstgesteuerte Lernen, das habe ich jetzt auch in vielen Studien nochmal gelesen, ist ein Riesenthema, nämlich, ich glaube, das, also das ist ja... Schon seit vielen Jahren wird es propagiert, ne? auch da gibt es ja im den Trend weg von Vorlesung und direkter Instruktion. Die Lehrenden sollen nicht mehr als Sage on the Stage, sondern mehr als Guide on the Side fungieren oder sollen sich am besten gar nicht mehr als Lehrender bezeichnen, sondern als Coach, Facilitator oder Berater. Ich finde es gefährlich, weil, also auf den Punkt den ich gar nicht eingehen, aber äh, das Gefährliche ist aber auch daran, äh, dass man die Fähigkeit der Menschen zum selbstgesteuerten Lernen massiv äh, überschätzt. Und das kam jetzt in den Studien ziemlich deutlich raus, dass es daran fehlt. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage, ähm, da habe ich jetzt bei mir nochmal reingeguckt, also das sind so äh, Dinge dann äh, genannt worden, wie die Sichtbarkeit verschiedener Lösungen und Lehransätze fördern, also es gibt ja schon ganz an jeder Hochschule Menschen, die sich mit E-Learning auseinandersetzen, die Pioniere, die Early Adopters. Und wenn man das dann innerhalb der Hochschule, das war ja, glaube ich, auf dem Flinkerboard jetzt auch mal so ein Thema, also wie kann man so dieses Wissen, implizites Wissen sichtbar machen, auch transferieren. Das, das finde ich eben ganz wichtig. Es braucht, also man muss auch aufpassen mit diesem Thema, Präsenz und digital nicht gegeneinander ausspielen. Das war ja ganz am Anfang der Corona. Pandemie, wo es dann diese Petition gab, bitte nur ein Kann- oder vielleicht- oder Kreativsemester machen, weil wir, weil da ganz viel verloren geht ohne Präsenz, das ist auch so, aber man, man darf eben das nicht so auseinander-, also nicht so gegenüberstellen, sondern halt gucken, dass man das sinnvoll miteinander verknüpft, dass man wieder beim Thema Blended und Hybrid, was ja jetzt gerade im Schulbereich wahnsinnig diskutiert wird. Oder natürlich auch ähm, Rechtssituation digitaler Prüfungen, weil insgesamt hat es schon ganz gut funktioniert, auch mit den Prüfungen noch nicht so. Da ist dann natürlich auch die große Debatte, muss man denn jetzt alles irgendwie fernüberwacht machen oder kann man nicht hin zu Kompetenzorient mehr kompetenzorientierter Prüfung, ganz andere Prüfungsformen machen, wo ich auch nicht irgendwie angewiesen bin auf, äh, auf, auf obskure Online-Proctoring-Systeme, ne? wo ich dann meinen ganzen Raum ausleuchten muss, wo ich, wo ich auch meine Bauchschmerzen damit habe. Gibt es noch weitere Anmerkungen zu der Frage? Ansonsten ähm, würde ich wieder übergeben an Klaus Weinemacher die Zeit schreitet voran damit kommen wir auch schon zum letzten Fragenblock und würden uns hier jetzt rauchsichtlich auch auf eine Frage dann beschränken eine der zentralen Fragestellungen der Digitalsemester überhaupt war sicherlich die wie bewältigen wir an den Hochschulen die lehre unter diesen komplett veränderten Rahmenbedingungen und da interessiert uns nochmal den eindruck aus oder querschnitt aus unterschiedlichen studien welche learnings sich aus dem insbesondere aus dem sommersemester aber eben auch aus dem anfang des aktuellen Ergeben für die Umsetzung von digitalen und speziell auch von hybriden Lehr- und Lernformaten? Was lässt sich da auf der Grundlage der Daten aktuell dazu sagen? Christiane Arndt, das sehe ich gerade. Was doch relativ deutlich wurde in den Befragungen, jetzt nicht überraschend, ist aber, dass ähm, es auch immer äh, nach Fach betrachtet werden muss. Das heißt, äh, wenn man sich jetzt anschaut, beispielsweise äh, anwendungs- und praxisorientierte ähm, ja, Veranstaltungsformate wie Laborpraktika, aber auch an den Kunst- und Musikhochschulen, äh, beispielsweise Instrumentalunterricht und solche ähm, äh, Lerninhalte, die waren wesentlich schwieriger, sozusagen in den virtuellen Raum zu transportieren, ähm, weshalb ja auch viele äh, relativ schnell in Präsenz zurückgegangen sind. Und das ist, glaube ich, auch nochmal perspektivisch eine spannende Frage, weil es dann auch teilweise zur Einschätzung führt, zu so von wegen, ähm, das ist einfach nicht umsetzbar, beispielsweise Laborpraktika, das ist nicht dasselbe, ähm, es äh, widerspricht der Ingenieursausbildung äh, und so weiter. Und andererseits gibt es natürlich auch schon ähm, solche innovativen Ansätze wie bei Remote-Labore und so weiter. Das heißt, das wird noch eine ganz spannende Entwicklung, auch perspektivisch anhand dieser Lehrveranstaltungsformate, was möglich ist und was sinnvoll ist natürlich. Und interessant fanden wir auch bei den Befragungen, dass das auch oftmals im Kontext von Seminaren gesagt wird, weil es da sehr stark auch immer um diese Herausforderung oder teilweise auch Möglichkeit äh, ging, äh, Interaktion zu sichern. So Interaktion als, als der, der Zentren von Seminaren. Und ähm, das ist doch, ähm, glaube ich, also didaktisch ähm, jetzt lösbar, aber äh, es stellt doch zumindest eine gewisse Anforderung auch an sozusagen äh, Formate, um äh, oder überhaupt an. Äh, unterschiedliche Formate auch entsprechend umsetzen zu können, digital. Also das fand ich schon ganz spannend aus, aus der Formatsicht, das heißt wie das sozusagen bewältigt wurde. Relativ unkompliziert glaube ich war es bei Vorlesungen, wo man ja auch sieht, dass Studierende Vorlesungsaufzeichnungen ganz wunderbar finden, um sich die auch nochmal eigenständig anzusehen, aber ich glaube da muss man dann halt auch immer differenzieren nach den Formaten, um dann auch diese Entwicklung weiterverfolgen zu können. Dankeschön. Welche weiteren Einschätzungen gibt es? Ich sehe jetzt gerade irgendwie, der Danke. Ähm, ja, die, die Learnings, Lehr- und Lernformate, genau. Ähm, also vielleicht ist ein ganz großes Learning, dass digitale Lehre nicht mehr als Notlösung betrachtet werden sollte, wie es ja eigentlich eingangs kommuniziert wurde. Bei der EDIS-Studie ähm, kam eben insbesondere auch raus, dass äh, Lehrende, auch ähm, die zuvor nicht mit digitaler Lehre in Kontakt waren, durch die Pandemiesituation ähm, total Spaß daran ähm, entwickelt ähm, haben, ihre Präsenzlehre eben in digitale Lehrformate überzubringen. Und zum Beispiel auch eine Handlungsempfehlung dahingehend. Äh, didaktische Weiterentwicklungsmöglichkeiten ähm, und eben Fördermaßnahmen in der digitalisierten Lehre ähm, zu ermöglichen. Und ähm, was ich dann auch noch zu der Frage sagen wollte, war eben genau das Interesse und dass ähm, trotzdem aber der Mehraufwand in dieser ähm, in dieser Übertragung der, Le der Präsenzlehre bzw. Entwicklung dieser digitalen Lehre, dieser Mehraufwand, Mehr Aufwand sollte auch äh, berücksichtigt werden, auch langfristig. Und wir hatten ja schon das Thema Lehrdeputate, vielleicht da auch noch als Stichpunkt. Ähm, genau, das war es erstmal. Dankeschön. Marin, du hattest dich auch gemeldet gerade. Ja, genau. Also, äh, zwei Sachen erstmal. Ich glaube, zu Beginn ging es tatsächlich um die technische Bewältigung. Einfach ganz schnell sozusagen das, was eigentlich irgendwie klassisch geplant war, irgendwie äh, dann ins virtuelle umzusetzen und zu realisieren. Und das heißt, dass man im Sommersemester tatsächlich auch eine wahnsinnige Spannweite der Qualität in dem erlebt hat, was umgesetzt wurde und wie es umgesetzt worden ist. Also ich war selber irgendwie relativ überrascht. Wir hatten dann einen Workshop mit Studierenden in einem anderen Projektkontext durchgeführt. Die haben alle das erste Mal an einem Online-Seminar teilgenommen, weil die meisten Dozierenden irgendwie, das ist nur ein Zufall, aber äh, die haben halt Arbeitsblätter im LMS hochgeladen, so. Und ähm, das, das ist, glaube ich, halt die Spannweite, die es tatsächlich im Sommersemester gab. Und äh, im Wintersemester gibt es dann halt sozusagen den Versuch, das Ganze sozusagen zu erden, zu fundieren, eine gezieltere Auswahl zu schaffen, äh, was gut irgendwie online übersetzt werden kann, was kann noch präsenz gemacht werden. Also da sozusagen eine, eine, eine ähm, einheitlichere Qualität vielleicht irgendwie zu bieten. Was ich aber auch, ich finde Christianes Punkt, was ich ganz wichtig, dieses, es ist so fachspezifisch und fachabhängig und ich glaube, das ist das, was Markus auch am Anfang gesagt hatte. Das kommt darauf an, wie viel Erfahrung an der einzelnen Hochschule, an dem einzelnen Fach und beim einzelnen Lehrenden vorhanden ist, mit diesen digitalen Formaten umzugehen. Und Natürlich haben die Kunst- und Musikhochschulen alle gesagt, das geht gar nicht, also das ist total schwierig bei uns, wir können es nicht so machen, es ist viel einfacher für den wissenschaftlichen Bereich, aber auf der anderen Seite liegen die natürlich auch, steigen die jetzt erst in diese Entwicklung ein, die andere Fachdisziplinen schon irgendwie 20 Jahre geführt haben. So. Also ich glaube, das ist es halt einfach, dass es da eine wahnsinnige Spannbreite gibt und man halt, auf Erfahrung einfach wahnsinnig gut. Also man muss auf Erfahrung aufbauen und man muss Erfahrung machen und deswegen gibt es so eine große Spreizung zwischen Hochschultypen, zwischen Fakultäten, zwischen Dozierenden. Dankeschön. Gut, jetzt sind wir zeitlich tatsächlich auch schon ein bisschen knapper als ursprünglich angedacht. Äh, trotzdem die Frage noch äh, an Christine Tova, Lavinia Junika, Markus Daimann. Habt ihr noch zentrale Punkte, die ihr gerne noch ergänzen wollt? Also ich kann nochmal was zu der Studierenden. Also ich schließe mich all meinen Vorrednerinnen an. Das habe ich auch so wahrgenommen. Das muss ich jetzt nicht mal wiederholen. Aber so diese Kehrseite ist ja die Studierendenperspektive. Und das, das, das, ist, das ist jetzt hier auch in dem Board auch mal angesprochen worden. Ähm, weil es da Erkenntnisse gibt, dass da Leute dadurch, also die, gerade die neue, äh, die neu, äh, Semester Studierende, die Nachteil hatten. Also bei ähm, bei mir bei der Studie ging es ähm, auch um das Thema Nachteilsausgleich, weil das ist mal so eingeführt. Es gibt, es gab ja dann die Erwartung, wurde ja von verschiedenen äh, Akteuren äh, so geäußert, dieses Digitalsemester muss stattfinden muss auch planbar sein soweit es eben möglich ist und äh, muss aber auch auf irgendwie diese Besonderheit jetzt der Corona-Situation eingehen und da ist natürlich die Frage wie läuft das? oder äh, gibt es auch sowas wie Nachteilsausgleich für Studierende die jetzt keinen ruhigen Raum haben in, in ihrer WG oder zu den Eltern nach Hause fahren müssen und dort ist gar, gar kein oder nur ist ein schlechtes Internet da je nachdem wo die wohnen und da wurde eben gesagt, ja, das ist, man hat es mitbedacht, aber da gibt es natürlich jetzt noch keine irgendwie belastbaren äh, Ergebnisse. Ja, also, äh, also will sagen, ähm, dass dieses Thema ähm, auch digitale Lehre, äh, was, was da jetzt gesagt wurde, ist ja schön und gut, aber auch aus Sicht der Studierenden ist da auch immer genauer hinzugucken, wen schließt man dadurch aus, wer hat da irgendwie Immögliche Nachteile, ne? also ohne jetzt auch ähm, da jetzt zu sehr das große Fass aufzumachen. Uns wurde ja auch gewünscht, auf diesem Board ein positives positive Statement zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, schon, schon wichtig, da mal dahin zu gucken. Schön. Wir hätten von unserer Studie nichts weiter hinzuzufügen, weil die Lehre für Studierende jetzt kein direktes Thema war. Also wie gesagt, das hatten wir schon angesprochen, die äh, die Maßnahmen, die von den äh, zentralen Einrichtungen gestartet wurden und digital umgesetzt wurden, aber jetzt nicht in der Studierendenlehre. In Ordnung. Gut, Dankeschön. Dann würden wir tatsächlich auch jetzt gerne unmittelbar in die Question-Answer-Phase übergehen, weil es eine ganze Reihe von spannenden äh, Rückfragen auch aus äh, dem Kreis der weiteren Teilnehmenden gibt. Damit bin ich an Linda weiter. Danke. Ja, Klaus Wannemacher hat es gerade schon angesprochen. Wir haben recht viele Fragen reinbekommen. Mit Blick auf die Uhr kann ich leider schon sagen, dass wir jetzt nicht alle beantworten können. Aber wir haben auf Metamost einen Channel, der sich mit den Studien befasst. Und wir werden alle Fragen, die jetzt offen bleiben, dorthin posten und die Studienautorinnen und Autoren im Anschluss an die Veranstaltung bitten, dort noch auf die offenen Fragen einzugehen. Meine Kollegin postet den Link gleich in den Chat. Aber wir haben sicherlich noch Zeit für ein paar Fragen. Und ich möchte starten mit der Frage, welche digitalen Formate haben sich in der Pandemie bewährt und werden sich vermutlich durchsetzen und bleiben? Ich sehe nachdenkliche Gesichter. Nehmen das einfachste Videokonferenzsystem. Es kam bei uns an erster Stelle mit. Moment, wie viel Prozent? Ja, okay, 40 Prozent auf jeden Fall. Also, wobei da man vielleicht mal unterscheiden muss. Also einmal wäre dann die, die Realisierung. Also es ging ja ohne Videokonferenz nicht. Und das andere ist ja dann so, so die Formate. Und ich glaube, das geht dann eher so vom Bestehenden her. Also dominant sind ja nach wie vor eben Vorlesungen, Seminare, Übungen und sowas. Und dass man eben guckt, dass man da äh, bei Vorlesungen dann sowas wie Abstimmungstools, um das interaktiv zu machen. Aber es wird jetzt nicht zu so einer totalen Revolution kommen, ne, der Formate, auch wenn man sich das wünscht, sondern die sind eben noch sehr stabil. Und äh, die ganze Hochschule ist auch, also die, von der Struktur her und Organisation und Hidden Agenda, wurde vorhin auch schon genannt, ist sie eben so drauf angelegt. Und ähm, da, da wird es halt hingehen, ne, dass man damit rum experimentiert. Aber, aber was ich eben auch sehr, um doch mal auch eine vernünftige Antwort zu geben, ist, äh, was sich auch gezeigt hat, sind so Vorlesungsaufzeichnungen. Also das heißt, die wurden immer sehr geschätzt, weil sie flexibel sind. Ich muss auch nicht mehr dann studieren, da muss ich nicht mehr dahin fahren, äh, sondern kann das bequem von zu Hause aus. Aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. es ne? also wurde auch sagen, ja, wenn es schon zu früh ist und so, dann ist es auch, wenn ich da morgens schon um acht irgendwie äh, und bin gar nicht so richtig wach, dann kann es sein, dass ich da, ähm, und dann gleich eine Videokonferenz. Ne? Und, und generell Videokonferenzen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein, dass ich dann alles komplett nur noch per Videokonferenz mache. Ne? Das, das will ja wahrscheinlich auch keiner erleben. Das stimmt, ich nehme das zurück. Videokonferenzen sind jetzt kein Format an sich. Also das ist dann ja schon eher aus didaktischer Sicht jetzt gefragt und äh, ja, das ist ja nur der Kanal quasi. Ne? Als also so aus didaktischer als vom, aus Formatsicht ist bei uns natürlich noch das Thema Online-Beratung, aber das ist dann auch wiederum jetzt eher für Lehrende und nicht äh, mit der Zielgruppe Studierende. Das ist also jetzt ja der Unterschied. Freund. Vielleicht nur noch kurz eine Ergänzung, also, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, was digitale Formate dann sein sollen, die dann erfolgreich sind. Weil die Umsetzung kann ja ganz unterschiedlich sein, aber insgesamt in der Befragung zeigt sich, dass sozusagen die Kombination von Asynchron und Synchronformaten halt am besten funktioniert. Das heißt, es ist jetzt sozusagen nicht nur synchron, beispielsweise über Videokonferenz läuft, sondern dass es natürlich auch immer darüber, darum geht, Materialien bereitzustellen und Selbstlernaufgaben, die dann auch zu begleiten und so weiter. Also, dass es doch auf die Kombination der, der diese beiden Bestandteile ankommt und nicht jetzt nur synchron oder asynchron jetzt der Königsweg ist. Möchte noch jemand einen Punkt zu der Frage? Frau Sifili? Vielleicht nur ein ganz, kurzer, ein ganz kurzes Kontrastbeispiel. Bei den Studis kam raus, dass sie vertonte PowerPoints absolut gar nicht abkonnten. Ja, genau. Gut, Studierende sind, glaube ich, ein gutes Stichwort. Dazu wurde nämlich auch eine Frage gestellt, die recht hoch gewotet worden ist. Und zwar, ob einer der Studien das Studierendenverhalten untersucht hat, zum Beispiel wie viel Prozent der Studienanfängerinnen sind tatsächlich im Studium angekommen oder auch der Vergleich der Dropout-Quote Präsenzsemester versus digitales Sommersemester. Also ich kann die Frage nicht konkret beantworten, ähm, aber ähm, was bei uns, auch was jetzt die Studien, Studienabbrecher ähm, angeht, wir haben die Frage kurz bei den Studierenden gestellt und da haben wir auch bedauerlicherweise festgestellt, dass ähm, nicht die Studierenden selber, aber aus ihrem Umfeld heraus haben sie berichtet, dass es tatsächlich äh, Studierende gibt, die ähm, die bereits in Erwägung gezogen haben, das Studium abzubrechen oder eben, dass ja ein, ein, ein Urlaubssemester ähm, beantragt hatten. Genau, das war so eine kurze, ein, ein kurzes Ergebnis bei Edis. Ähm, das würde uns auch unglaublich interessieren, <lacht> weil in den Befragungen wir haben ja nur die erhoben, wo bis Mitte August Ergebnisse vorlagen. Und das ist ja ähm, auch etwas, was uns so ein bisschen umtreibt, inwiefern haben sich denn bestimmte Sorgen, die da auch oftmals geäußert wurden, beispielsweise zu studieren. Das heißt, sie hatten nicht unbedingt immer konkretes Ziel, etwas zu tun, sondern sie sorgten sich um etwas. Sie sorgten sich um ihren Studienverlauf, sie sorgten sich, äh, dass sie eben gegebenenfalls das Studium abbrechen müssen und so weiter und das ist genau die spannende Frage und deswegen ist es auch so wichtig, sozusagen weiter das Forschung zu begleiten und auch zu schauen, welche Erkenntnisse da an den Hochschulen vorliegen, welche davon haben sie sich, haben sich denn bewahrheitet? Das heißt, haben Studierende öfter Lehrveranstaltungen abgebrochen? Haben sie schlechter abgeschnitten in Klausuren? Haben sie tatsächlich das Studium abgebrochen, was jetzt nicht viele wirklich ernsthaft in Betracht gezogen haben? Und das sind aber alles solche, nennen wir es mal harte Fakten, die dann auch dazu beitragen können, sozusagen die Ergebnisse, die wir ja sozusagen <lacht> generiert haben, die ja sozusagen vor Abschluss des äh, Sommersemesters ähm, gesammelt wurden, die dann auch in, in einer bestimmten neuen Weise auch zu betrachten. Also von daher finde ich das ganz wichtig, dass man auch genau solche Daten dann nochmal vergleicht und erhebt. Ich möchte noch, Markus, ich kann die Frage leider auch nicht genau beantworten, aber was ich sagen kann, ist, dass man das sehr wohl auf dem Schirm hatte, auch für Hochschulen, nämlich das Thema Sozialisation. Also gerade die, die Erstsemester und wie weit dann eine Sozialisation in die Organisation Hochschule überhaupt möglich ist, wenn man das nur digital macht. Und da das jetzt auch weitergeht, wir haben jetzt schon das zweite digitale Semester, dann wird es ja, wird es ja virulenter ne? und da hat man ja schon überlegt, dass, dass, dass, mit, dass die dann dann, ähm, als, der, als der Shutdown war, dass man sagt, die müssen dann irgendwie nur diese kleine Gruppe kommen und ja, also das, da hat man schon irgendwie versucht, da gibt es natürlich noch keine Lösung konkreter Art, aber das Thema ist da. Ne? Also um dem vorzeitigen Dropout auch vorzubeugen, da eine Sozialisation zu schaffen. Okay, dann ähm, eine weitere Frage, die sehr hoch worden ist. Ähm, wie könnte denn eine bessere Kollaboration zwischen den Netzwerken aussehen? Ökosystem heißt auch Arbeitsteilung. Gibt es da ähm, Statements aus den Studien oder ähm, Punkte? Frau Ich habe eher eine Nachfrage. Was ist denn mit Netzwerken gemeint? Habe ich mich beim Lesen der Frage ehrlich gesagt auch gefragt. Da müsste sich der Fragensteller, die Fragenstellerin vielleicht nochmal äußern. Also wenn er oder sie noch dabei ist, wäre das glaube ich hilfreich. Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist schade. Aber ähm, vielleicht ähm, enden wir dann mit einer, wie ich finde, ganz schönen Frage. Ähm, jemand hat gesagt, ich wünsche mir ein positives Statement von jeder Studie. Was lief sehr gut? Wer möchte anfangen? macht das. Macht das. Uh, danke. Ich wollte schon Ladies First sagen, aber dann nehme ich das gerne an. Also, es lief erstaunlich gut, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so dieses, wir ziehen alle an einem Strang, wir sitzen alle an einem Boot, wir können es nur, also ich will jetzt hier nicht die Frassenbrecher machen und jetzt auch nicht irgendwie fünf Euro das schwein einzahlen, aber das ist wirklich so, wir, wir schaffen das gemeinsam, also dieses, dieses, also vielleicht auch eine Aufbruchstimmung oder also die, diese Herausforderung gemeinsam zu meistern, das ist auf jeden Fall ein sehr positives Ergebnis, finde ich. Ja, genau in die Richtung wollte ich auch sagen. Also ich fand es sehr beeindruckend, dass dieses Zusammenarbeiten über alle Funktionsbereiche, Funktionsgruppen, Statusgruppen hinweg so als extrem positiv, dass man auf einmal auch eine Reaktionsschnelligkeit in Entscheidungen, in Abstimmungsprozessen empfunden hat, die man vielleicht sonst in einem normalen irgendwie Hochschulalltag vermisst. Auf einmal ging viel, auf einmal ging vieles auch schnell und mit, mit, mit Wertschätzung und Kollegialität und Team, Teamarbeit. Also ich glaube, da also mein Eindruck war sogar so ein bisschen, dass sich Hochschule da auch ganz neu erlebt hat. So. Um. Ich möchte da gleich anschließen. Wir haben nämlich gefragt, inwiefern die Ad-Hoc-Maßnahmen, die durchgeführt worden sind, akzeptiert worden sind von Lehrenden und Studierenden. Und das ist nämlich eine sehr schöne Antwort unter dem Aspekt, den Sie gerade genannt haben, was im Hintergrund alles im Maschinenraum alles passiert ist, ist die Akzeptanz der Ad-Hoc-Maßnahmen bei den Lehrenden bei 74 Prozent gewesen, Studierenden 76. Also wir reden hier von Schulnoten 1 und 2. Das heißt, die support haben einen richtig guten Job gemacht. Ja, also ich kann mich dann anschließen an die Vorrednerinnen in den Befragungen. Was bei uns deutlich wurde, ist, dass, es, dass die Krise sozusagen auf einen Lernprozess in Gang gesetzt hat. Was ne? wir jetzt auch äh, schon gesagt haben. Also einmal natürlich der Stolz, überhaupt so eine, eine krasse Herausforderung gemeistert zu haben, aber auch ähm, bei Lehrenden nicht bei allen, aber doch bei viel ähm, auch so, sozusagen ähm, dieses äh, die Weiterentwicklung von den Konzepten, ne? was wir auch schon hatten, dass es auch Zeit braucht, äh, auch dass die am Anfang jetzt nicht unbedingt gegeben war, aber dass halt unglaublich viele Erfahrungen jetzt mit den Tools, aber auch mit äh, Formaten, die jetzt so vielleicht nicht funktionieren, ähm, sozusagen äh, gesammelt wurden, die dann auch weitergetragen wurden, eine, eine, doch große Offenheit äh, von Lehrenden und Studierenden auch zukünftig äh, sozusagen digitale Lehr- und Lehrformate einzusetzen oder zu nutzen, nutzen zu wollen. Ähm, das heißt, da ist durchaus ein positiver Ausblick zu erkennen, ähm, wenn halt dann auch die, die Rahmenbedingungen dann äh, stimmen. Ähm, also das fanden wir doch schon einen sehr positiven Ausblick und mal abgesehen davon, dass einfach auch ähm, aus, aus unserer Sicht auch äh, die Zusammenarbeit zu Lernenden und Studierenden in vielen Beispielen sehr eng war. Das heißt, es wurde sehr eng auch mit den Studierenden teilweise abgestimmt, sozusagen was funktioniert und was nicht. Also ähm, so, ich glaube, auch diese Einbeziehung in bestimmte Prozesse von Studierenden, die muss man auch noch mal auf anderen Ebenen sehen, weil ich denke schon, dass viele Lernende sich dann halt auch ähm, mit den Studierenden sozusagen abgestimmt haben. Ähm, von daher, das glaube ich, ist auch vielleicht noch mal eine neue Qualität, dass auch Lehrende natürlich ein Interesse daran haben, dass das, was sie da tun, auch auf Resonanz stößt bei den Studierenden. Frau danke Dankeschön. Es war auch tatsächlich bei EDIS ein Zitat in der Tat, dass plötzlich, dass plötzlich alles möglich war, was vorher nicht möglich schien. und das, finde ich hier gerade sehr, sehr passend und das war ähm, in jedem Fall auch bei Edis ein Erfolgs, äh, Erfolgserlebnis. Und was ich auch äh, persönlich total toll fand, war die Entwicklung der Studierenden. Ähm, es war zu Beginn so, dass sie sehr über die Selbstdisziplin geklagt, äh, sehr geklagt haben, dass sie Schwierigkeiten haben, äh, das Studium und allgemein die Lernorganisation zu managen und dann, also zum, zum Schluss war es irgendwie so eine positive Entwicklung, dass sie Wege gefunden haben, das Studium selber irgendwie zu managen, dieses Selbststudium selber gut ähm, ja, äh, hinzukriegen. Das war für mich sehr positiv, das nochmal so mitzunehmen. Ja, vielen Dank für die schönen Statements zum Abschluss von allen Studien. Zum Abschluss unserer Runde möchte ich noch eine letzte Frage an alle Studienautorinnen und Autoren richten, die sich ganz konkret auf den heutigen Tag bezieht. Was nehmen Sie denn aus der heutigen Diskussionsrunde und aus dem Q&A mit den Teilnehmenden mit? Also ich finde, also ich fand es einmal sehr spannend auch zu sehen, wie gut sich die Studien ergänzen, weil sie doch die ganze Vielfalt der Perspektiven auch auf Hochschule repräsentieren. Von Markus Vorstellungen, wo es eher um Verbünde und Länderinitiativen geht, auf die Hochschulleitung bis halt zu den ähm, Studierenden hier runter, hinunter, dazwischen die Support-Einrichtungen. Also das fand ich ein, eine sehr schöne Zusammenstellung. Und was ich einfach äh, mitnehme, ist, äh, dass wir äh, weiter gucken sollten und beobachten sollten, was daraus jetzt passiert. Weil ähm, es ist irgendwie, es liegen so viele Verheißungen übersteigert in der Luft, aber was wird tatsächlich davon Bestand haben und was wird sich verstetigen und wo was war nur flüchtig, so dass das, nehme ich so mit, dass das eigentlich so im Zentrum eigentlich stehen sollte von dem, was wir dann jetzt uns im kommenden Jahr vornehmen. Markus? Genau das ähm, wollte ich auch sagen, aber ich sage es nur mit anderen Worten. Also ich nehme mit, dass ähm, ja die Studien sich sehr gut ergänzt haben und ich auch jetzt immer einen besseren Einblick bekomme. Ich hoffe, das geht anderen auch so, dass ich... Es das sind ja verschiedene Mosaiksteine und die fügen sich jetzt zu einem Bild zusammen, also der Lerntheorie des Konstruktivismus entsprechend. Man baut sich so ein eigenes Weltverständnis auf und da kriegt man jetzt doch einen relativ guten Ein- und Überblick, auch wo steht man. Was ist passiert? Die Frage, die Martin gerade aufgemacht hat, die finde ich auch total wichtig. Also wie kann man da das irgendwie begleiten, auch zu gucken, was sind da jetzt so Entwicklung, äh Entwicklungstrends? Das sind ja ganz viele Baustellen, die haben wir ja letzte Woche auch genannt, herausgearbeitet und da ist jetzt die Erwartung oder die Hoffnung auch, wie werden die jetzt bearbeitet? Und was zeichnet sich da ab? Also welche Wege noch? Vielleicht wie können andere Hochschulen dann davon wieder lernen. Das ist ja auch immer so ein Thema dann beim HFD. Wie kann man die miteinander vernetzen und gucken, was funktioniert gut? Und was nehme ich noch mit aus dem Q&A? Also sehr, sehr schöne, spannende Fragen. Wieder auch, wie letzte Woche, ein sehr großes Interesse, ein, ein, ein Engagement, ein konstruktiver Dialog, ja, eine sehr schöne Veranstaltung wieder. Gibt es noch äh, Punkte von den anderen Studienautorinnen und Autoren? Frau Ant? Ähm, vielleicht zwei Dinge, weil mich jetzt hier so eine Frage noch äh, angepikst hat im Klingerboard, äh, Und zwar, ähm, dass da ja gesagt wird, dass so viele verschiedene Studien stattfinden und dass ich äh, ein Standard bräuchte, um mehr Vergleichbarkeit herzustellen. Und äh, dass bei. Bei allen Überschneidungen, die wir, wir haben in unseren Untersuchungen, was ich auch sehr spannend finde und äh, ich auch denke, dass wir das unbedingt weiterführen sollten, ähm, äh, finde ich doch, dass, dass es durchaus Sinn macht, dass so viele Studien stattfinden. Das ist äh, eigentlich eine großartige Entwicklung ist, dass so viele Studien stattfinden an den Hochschulen, an, in den unterschiedlichen äh, Organisationseinheiten oder übergreifend, ähm, weil es ja zeigt, dass da auch ein unglaubliches Interesse daran besteht, die äh, Entwicklung und Erfahrungen nachzuvollziehen, systematisch zu erheben und die dann natürlich auch für irgendwas zu nutzen. Also es macht ja keiner eine Erhebung, weil er Spaß hat an Erhebungen, sondern ähm, das, das finde ich ganz spannend. Ähm, dass sozusagen auch äh, auch ein Forschungsinteresse da ist und dieses äh, was, was was haben wir hier eigentlich vorliegen ähm, was fehlt bei uns noch wie könnten wir uns weiterentwickeln und das halt in dem konkreten Kontext und da äh, das war ja auch das, was uns so ein bisschen umgetrieben hat bei unserer Analyse dass man das ähm, also dass man sowohl diese Unterschiedlichkeit hervorstellen kann aber auch gemeinsame Herausforderungen und Chancen und äh, ich finde das auch vielleicht perspektivisch auch einen guten Ansatz das heißt jetzt nicht immer sozusagen äh, Gesamtbefragung zu machen, sondern genau das auch anzuregen, sich auch weiter forschen, damit auseinanderzusetzen an den Hochschulen. Ich möchte noch einer der anderen Studienautorinnen mitatoren. Ja, Frau viel. Vielleicht auch nur noch äh, zusätzlich zu dem bereits Gesagten. Ich nehme mich auch noch mit, dass es wichtig ist, gemeinsam gemeinsam an einem Strang zu ziehen, so wie es ja auch ähm, heute mehrfach betont wurde. Und das nehme ich für mich auch noch mal mit. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Also ich äh, finde das auch, was äh, die anderen gesagt haben, finde ich auch äh, wichtig. Ähm, wir haben diese Supportstudie äh, durchgeführt und... Ähm, ähm, so eine umfangreiche Studie, die sowohl unterschiedliche Strukturen, also auch Hochschuldidaktik und auch Bibliotheken und Medienzentren beinhaltet, kenne ich so nicht. Es gibt unterschiedliche, kleinere Studien, aber so eine umfangreiche weiß ich nicht davon. Und es hat für mich jetzt heute noch mal gezeigt, dass auch in anderen Studien sehr viele Anschlusspunkte dazu gibt, auch was so gerade den Support angeht. Und ich fände es auch sehr interessant, da weiter auch zu denken und einfach die Aspekte, die für Unterstützungsstrukturen einfach wichtig sind, sie nochmal heraus zu, kristall, zu kristallisieren. Und vielleicht gibt es eine Art Handlungsempfehlungen, die für alle sehr nützlich sein kann. Das wäre mein Wunsch. Ja, ich glaube, dann haben wir ähm, abschließende Statements aus allen Studien gehört. Ähm, dann bleibt mir letztlich nur noch mich bei allen Studienautorinnen und Autoren sehr herzlich zu bedanken für die Bereitschaft, heute auf dem Podium zu sitzen. Ähm, vielen herzlichen Dank auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ähm, ich glaube, Klaus Wannemacher möchte auch noch etwas sagen. Ja, ich schließe mich dem äh, an und äh, vielleicht haben wir eine Möglichkeit, sonst äh, den einen oder anderen Punkt in dem ähm, Kanal auf MetaMost noch weiterzuführen. Vielen Dank.